Komm mal hier oben ins Regal, Komm, pack, pack mal den. Guck. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und wie ihr schon seht, es wird Aspire 2. Gameplay-Material geben und das Game ist aktuell im Meta Quest Store für 29,99 Euro erhältlich und ich finde es ein echt ähm, guter Preis für das Game und ähm, es bietet einen Singleplayer-Modus, Mehrspieler-Modus und wir haben uns heute den Mehrspieler-Modus gewidmet. Mit wir ist der Alex und ich gemeint. Der Alex ist bei uns in der We Are World Germany Facebook-Gruppe Moderator und äh, ja, wer die We Are World Germany Gruppe nicht kennt, hier einmal der Link ist unten in der Beschreibung, da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns joinen würdet. Da ist jeder willkommen, egal mit welchem VR-Headset, mit welchem VR-Headset Vorlieben. Äh, ja, jeder kann joinen und ähm, ja, wird da freundlich behandelt. Zurück zu Aspire. Also, wir haben hier einen Stealth-Shooter. Wir waren semi-gut beim, beim Stealth, beim Shooter waren wir ganz gut, also es ist echt verdammt schwierig, da wirklich leise zu, zu bleiben, es war aber auch unser erstes gemeinsames Gameplay, von daher müssen wir uns dann auch vernünftig abstimmen, aber es hat verdammt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Zum Gameplay muss ich jetzt leider sagen, ähm, in-game haben wir uns leider nicht gehört. Wir haben dann eine äh, Party eröffnet, da haben wir uns natürlich gehört. Die Party wurde aber leider nicht mit aufgenommen. Das hat, glaube ich, datenschutzrechtliche Gründe, warum das nicht funktioniert. Das wird dann irgendwie blockiert. Ähm, tut mir leid, ihr hört den Alex also nicht, ihr hört nur mich. Ähm, ja, schade, aber ging jetzt nicht anders. Vielleicht kriegen wir es dann irgendwann mal hin, dass wir es vernünftig aufnehmen können. Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit auf die Schnelle gefunden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, das Gameplay könnt ihr euch natürlich trotzdem anschauen. Das ist ganz witzig geworden, finde ich. Und äh, ja, manchmal haben wir uns gut angestellt, manchmal weniger gut. Aber äh, ja, da könnt ihr euch selber euren Eindruck von... Äh einholen, sage ich einfach mal. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal unten in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Game haltet. Habt ihr es schon gezockt? Habt ihr es noch nicht gezockt? Und äh, ist das was für euch aufgrund des Videos jetzt, wo ihr sagt, ja cool, macht bestimmt Spaß? Also ich finde den Spaßfaktor echt mega gut, besonders im Koop, muss ich sagen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben einmal äh, ja, so einen großen Roboter, der auch eine gute Rüstung hat. Und dann haben wir halt einen ganz kleinen Roboter, den hat der Alex übernommen. Und äh, ja, der ist halt weniger sichtbar für die Gegner und kann besser schleichen und steckt natürlich nicht so viel ein, aber ähm, ja, da hat jeder seine Stärken und Schwächen und äh, ja, das hat echt Bock gemacht. Aber ja, jetzt will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Schaut euch einfach das Gameplay-Material mal an und ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Okay, wir sind direkt im Spiel. Ne? So, Alrighty, green light from eyes. Hm, we're seeing fortifications. Ah, da oben werden jetzt Laptops angezeigt. So, die fallen können wir mit dem Tool immer. So, hier. Die musst du ausschalten, weil ich da bin ich glaube ich zu groß für, oder? Ne, doch nicht. Ich weiß nicht, gibt es Punkte, wenn wir die ausschalten? Hier ist noch eine Pistole. Damage received. Wa warum ist das DSE explodiert? <lacht> ich glaube, wir kriegen jetzt Besuch, oder? Keine Ahnung, ich bin da irgendwie scheinbar rangekommen mit dem Multitool. Warte, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ja hier an der Hand, an der Hand haben wir ja auch so eine, eine Kamera, da kann man immer ein bisschen um schauen. Ist auch ganz cool. Ja, komm, schalten wir den aus, ne? Den Turm. Schauen wir mal, wie der Alex das macht. Ja, schön klein. <lacht> Sehr gut, also dann haben wir hier noch Munition, ne? die sollten wir uns einpacken. Einfach immer reingreifen. Aber für die Leute, die jetzt hier zuschauen, man kann auch diese Anzeige komplett ausschalten. Also ich habe es jetzt erstmal angelassen, man man einen Überblick hat, wie viel Energie man noch hat. Aber ist alles ausschaltbar. So, hier sollte man auch immer reinschauen. So, hier ist eine Energiezelle noch für dich. Da sehe ich wieder was, in. ich höre auf. Okay, zwei Geschütztürme sehe ich. Okay, ich gehe mal in den Tunnel rein. das ist down. So. Okay, da draußen sind auf jeden Fall auch einige, ne? Genau. Authenticators. Fancy. You'll both need to place your hands on them at the same time. Ja, In Koop-Modus Ko Ko muss man immer zwei Laptops gleichzeitig aktivieren. So hat man natürlich auch ein bisschen Gameplay, Co-op-Gameplay. Ne? So, ich würde sagen, fahren wir mal hoch, oder? Okay, den, den shop ich jetzt erstmal hier. Den schmeiße ich auch hier rein. Ich weiß gar nicht, ob die denn als tot gelten. Ne, der schläft noch, okay. So, man findet immer Waffen, die kann man freischalten, aktivieren. Indem man mit dem Multitool hier... Aber das klappt nicht immer. Biometric Lock. Deactivated. Waffe habe ich aktiviert. <lacht> Boah, wir sind, ja echt, wir sind ja echt böse, ne? So, haben, wo haben wir einen Laptop? Wir haben da oben. Und da hinten geht's es eine rote Leitung lang, ne? Gehst du da hinten hin? Ich gehe kletter hoch. Okay. Enemy security system compromised. We've got tangos coming your way. Oh, da kommen welche. Come on. Now investigating the warehouse. What's that? Patrol. Control. Someone snuck through our defenses. Okay. Units, okay, we are hostiles in the yeah, area. The geek, like Strike team inbound. Das scheiße. <laughs> Es gibt satellite dish in der wir aktivieren Ja, wir wollten es leise machen, aber es ging nicht. <lacht> Ruhiger arbeiten, würde ich sagen. Der läuft jetzt weg, okay. Ich habe auch sechs Betäubungsschüsse. Das ist auch gut, oder? All Units. The unidentified hostile remains at large. Ach, der Return to your posts and remain on high alert. Komm, komm, komm, komm. Hm? Weg, weg, weg, weg, weg. Da kommen welche, da kommen welche. Ohi, ohi, ohi. So, den kann man schön. Kann man hier schön kauen. Da ist auch noch, äh, da ist noch eine Powerzelle drin. Okay, da oben ist einer, wir müssen wir uns aber... So, du bist hier? Ja. Okay, meinst du, den kannst du holen? Ich pass auch, wenn der jetzt wach werden sollte, schieß ich. Jawoll. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Das <lacht> gut. So, wir haben, wir haben hier jetzt noch einen. Wobei ich nicht weiß... Da ist, oh, das ist, das ist ein Hologramm. Also Hologramme dürfen wir nicht angreifen, ne? Ich würde den einen jetzt ausschalten. Habe ich den jetzt markiert für dich? Ich So, den hole ich mir aber, den Typ. Bitte? Die zwei sehen mich nicht. You really think you're smarter than me? Warte. Okay. Aber das. Oh, da ist noch ein Roboter sehe ich gerade. Siehst du den auch? Nee. Okay, dann.. dann dann schießt du auf den, der äh, weiter weg vom Container steht, und ich stehe neben den am Container, okay? Attention, all units. Ready? No sign of the enemy. Resume your patrols. Jetzt. Warum hast du geschossen? Ich meine mit Betäubungsfeil. Ich wollte es eigentlich leise machen. <lacht> okay. Nee, kein Problem. Dann müssen wir das anders schnell regeln. Ich gehe jetzt. So. Enemy security system compromised. Hier ist sollen eine Powerzelle brauchst du noch? wir Hier nochmal hochfahren. Oder wir klettern einfach. Present forces, we have lost sight of Aspire. HQ is lifting the alert. Stay on guard. Der steht immer noch hier. Na komm, runter mit dir du. Ah, okay. <lacht> okay, hier geht's nicht. Jetzt müssen wir um die Ecke kraxeln. Ich bin um die Ecke gekommen irgendwie. <lacht> Weg. <lacht> okay, der eine ist am Laptop da oben. Okay, ganz da oben ist noch ein Hologramm. Da müssen wir aufpassen. Da ist noch eine Kamera. Okay. Ich versuche hochzukommen. So this is where all oh, Camera feed disconnected. Hostile inbound. Unit, we've lost CCTV in your area. Please investigate. Patrol. Huh? What's that? What the... Okay, das schläft, aber aber da kommt noch zwei zwei. Ach Mann, warum geht der denn nicht in in, in leise? So den habe ich auch. Wo so, haben wir jetzt noch was? All units stay vigilant. Aspire is still out there. Strike Team, inbound. Oh okay. je. Dann schalten wir sie mal so aus. Also Leute, es geht auch, es geht auch in Ruhe, ne? <lacht> Aber wir sind auch in, in, in der Übung. Decoy tripped. Strike Team, inbound. All units, we have lost sight of the enemy. Sweep the area and eliminate any intruders. <laughs> oh! Magazine depleted. Doch endlich. Okay. Enemy Security System Compromised. Okay, dann kommen wir hoch. Yeah, Geronimo. <lacht> so, ich würde sagen, jetzt gehen wir einmal auf die andere Seite. So, äh, bleib du hier an den Laptop? All units find and eliminate the intruder. Ja. Ja, ja. Aktivieren. Triangulating Position. Got it. They're transmitting to the only base. The original Espire Project base. Tempest, nix. Head for extraction. Okay, ich raus hier. Wir kriegen die maximale Punktzahl. <lacht> Missionsausgaben minus. da also haben wir noch eine Stealth -Wasser. Auch cool diese Funktion, dass du die von weitem ranziehen kannst, die Sachen, ne? Okay, Ice Connection active and stable. Good to see nobody's puking this time. Nix, watch that stomach. You two need to find a way into the surveillance wing. Aber das sind Roboter. Sehen die mich? Wenn ich mich jetzt so verstelle wie die... Bipu, Bipu. Bipu, Bipu. Ah, die sind darauf reingefallen. Ja, das sind äh, unsere Einheiten. Okay, die, die machen gar nichts. Das sind unsere Brüder. Hi. Okay, wo müssen wir, lang? Da haben wir dann? Da wäre noch Munition. Oh, hier, hier geht's weiter wahrscheinlich. Zwei Gegner. Oh, da draußen sauer um die Ecke. Den müssen wir uns als Erster, glaube ich, holen. Nimm du dir den, äh, hier den das Multitool und dann laufen wir dir hinterher. Da, ah, Energiezelle. Hier. Okay. Boah, das war knapp. Die wollten gerade Alarm schlagen. Ich komm schnell auch in den Raum hier. Wie so ein Waschlappen in die Ecke geschmissen. Das sieht doch auch cool aus. Du hast, du hast schwer zu tragen, ne? Komm, ich mach das. Komm mal hier oben ins Regal. Komm, pack, pack mal den. Guck. Guck passen, passen die alle da rein? Komm, das, das, das, das, das probieren wir Ja. Jawoll! yes! Gibt <lacht> das eine Tür, da ist keiner. War sowieso nicht. Finden und deaktivieren Sie die Energiequelle, um diese Tür zu öffnen. Blaues Kabel. Okay, wir müssen sie deaktivieren. Stimmt. Ich bleib bei der Waffe hier. Okay, das ist wieder einer von uns. Nearby. Waterrofa is slinking around Aber in look here. Well, they're not throwing a homecoming party. Ah. detecting surveillance cameras, but I can't access the system from here. We need to take out Office's eyes. Or we'll du noch eine make the surveillance Hier ist noch eine Energiequelle. Ich habe 54 Tempest Nix. Find and break Office's CCTV cameras. Okay, wir sollen die Kameras ausschalten. Oh, was ist das? Oh, je. Was machen wir? Was machen wir denn gegen den, du? Ja, aber wir wollen ja langsam arbeiten. Er ist aber auf jeden Fall sehr langsam. Er ist aufmerksam geworden auf uns. Oh, jetzt kommt er. Da kann uns nicht sehen, oder? Ich glaube, ich, ich glaube, gegen den, gegen den verlieren wir. <lacht> der, der hat eine richtige Minigun oder was hat der? Ah, guck mal, der geht jetzt die Treppe da runter. Okay. Und was können wir uns hier verstecken? Oh, hier sind Energiezellen. Komm, snack dir mal die zwei da. Oh, wir müssen uns verstecken. Komm! Uiui! Ui, ui. Wo ist der wo ist der dicke Typ? Wir gehen wieder. Der dicke, der dicke kommt. Ich hole mir die jetzt. Nee, nee, bleib da, ich, ich, ich werfe die Gegner rüber. Wir müssen die Gegner verstecken. Schrank hier. hier ist ein Luftschacht. Komm. Nee, warte. Hier oben war eine Kamera, die müssen wir kaputt machen. Die war da oben. Okay. kaputt. Okay, eine ist kaputt. Jetzt können wir weiter. Also, eigentlich brauchen wir gar nicht gucken, dass wir die Gegner irgendwie ausschalten, sondern wir müssen nur die Kameras kaputt machen. Das geht mit dem Schall. Äh, die Schallpistole. Wo oh, haben wir eine? So, kann, kannst du eine sehen? Take damage. All units stay vigilant. The spy is still out there. Ja, brauch ich gleich auf jeden Fall. gerade Cinder repaired Drei Kameras haben wir noch, aber wo sind die noch überall, die Kameras? Echt? müssen wir die Toten schnell weg, und ballern. Biometric Lock. Ich deactivated. Geschafft. Ich hab die Waffe geknackt, aber ist egal. Also wenn du noch dicke Waffe brauchst, Blöd, sie können sofort aktiviert werden, ne? Oh, Kamera, okay. Oh Gott. Roboter oh sind aktiv. Oh Gott, oh Gott. Ich auch auf, ihn. Oh Gott, hier ist der Dicke. Nein, nicht der Roboter, so ein Typ. Ja, magazine depleted Oh, personnel. We are investigating a security branch. strike team inbound. magazine depleted Wir sind uh, Strike Team kommt gerade überall hin. Ich glaube, man muss sich jetzt irgendwie mal besprechen. Wäre gut, wenn man es erst mal finden würden wieder. Ich will hier überall sterben. Ach da bist du. Komm runter. Lass dich fallen. Ja. All oh, units, we have signs of an intruder into search and destroy formations. Warum haben die uns jetzt wieder entdeckt? Geht's nicht auf uns? All units, where is the intruder? Pursue any leads and take them down. Oh, man kann die Waffe gar nicht hier rausbacken lassen. Okay. Kann man die nicht irgendwie ablenken? All units, we're calling off the search. Return to your posts and remain on high alert. Okay. Ist egal, die sind, die sind eingeschlafen. Repairs complete. Die haben das Such abgebrochen, haben, haben die gesagt gerade. Ich sehe den. Ich sehe den. Geh zu deiner La Ladestation, du. Kommen sie. Genau um die Ecke. Ich ja, erleg mich. Da klappt nie weit hier. Kamera. Da ist eine Kamera. Noch eine Kamera. Dann sind wir durch. Da hinten muss die sein. Wir sind wir aber im Zankgebiet hier, ne? Da oben ist die. Die Sicherheitsmaßnahmen sind deaktiviert. Sehr gut gemacht. Allmögen zur Überlegung. Warum sind die jetzt auf einmal aktiv geworden? Wir müssen weg hier. Guck mal. Wo bist du? Komm mal. Ja, nimm mal. Da passt du deiner Größe. All units, return to your posts and remain on high alert. Okay, einmal rum. Wo so, waren die 56 Meter? Siehst du die jetzt? Da, okay. okay hier kommt man nicht lang. Ich fang dich auf. Jetzt haben wir es geschafft. Yes. 30.000. Ja, wir haben schon zu viel zu viele äh, ja, kaputt gemacht. Ne? Aber, aber schon, schon, schon krass. Gesagt, am Ende waren es ein bisschen mehr. Ne? Aber, wir, aber man wird natürlich besser. Man kann die ganzen Missionen natürlich noch mal spielen. Ne? Jetzt haben wir eine Missionsbewertung von 1 Stern bekommen. <lacht> also da ist noch, äh also da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen. Ne? Ja, ich würde sagen, dann war es das für heute mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen da draußen. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt von uns beiden, dem Alex und mir, dann äh, gerne mal unten in die Kommentare reinpacken, ein Like da lassen, ein Abo natürlich äh, nicht vergessen. Und äh, ja, unten ist der Link zu unserer Facebook-Gruppe. Und ja, da gerne mal joinen, würden wir uns natürlich freuen. Und ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen, bis demnächst, Ciao!